Hallo, ich habe immer noch keine, keine kleine Figur, die ich neben die Kamera stellen kann. Auf dass ich da immer gucke und nicht da unten hin, weil da unten ist mein Monitor, den ich auch, wo ich sehen kann, was es sendet. Da sehe ich gar nichts, da ist sogar über der Kamera der eigene Bildschirm. Ist schwarz, weil das der Prozessor nicht mehr schafft, das Signal zu bringen. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine neue Kamera, Moment nicht. Okay, was kommt heute dran? Die anfangssequenz die Internetseite und der Inhalt werden ein bisschen konkreter. Also die, die neue Internetseite. Ah. Langsam, ich habe auch einen Artikel eben gerade verlinkt über Intermeet. Herr habe ich das immer gedacht. Intermittierendes Fasten, also quasi zwölf Stunden nichts essen. Nur so ein Essfenster am Tag sich anzugewöhnen, ist schon der Weg dahin. Da gibt es auch andere Varianten und bla bla, ist verlinkt, dass das intermittierende Fasten wirklich Diabetes Typ 2 heilen kann. Also der Forschungsbericht ist da in so einer Forschung und in so einer Spezial-, also Faktzeitschrift ist verlinkt, in der Scientific-Zeitschrift habe ich verlinkt und den Wikipedia-Artikel über intermittierendes Fasten. Wo ist das ein Wort? Also Kurzzeitfasten. Finde ich ziemlich wichtig als Beispiel dafür, dass man sich mit den eigenen Essgewohnheiten beschäftigen muss, sollte schlafen erzähle ich die ganze Zeit ist ebenso wichtig und nun gut Meditation ist ein bisschen neu noch dass das so wichtig ist aber dass, also alle Forschungsberichte die jetzt immer weiter auch also schon die gibt es schon seit 20 Jahren aber die halt immer weiter veröffentlicht werden die Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass das wirklich essentiell wichtig ist ne? und das geht eben am Anfang. Es ist kein... Ne, Endzustand gibt es sowieso nicht, aber zum Beginnen ist sowas wie das, was wir hier machen, also das Besinnen auf die Körperbewegung, das ist ziemlich, also das ist ziemlich um, umfangreich, was das therapeutisch so alles bewirkt. Wie, also so wie ich das sehe, wir machen hier keine Bespaßung. Ne? Also es geht vom... Ne, normalerweise so... Kommt zum... Uh, Yang zu Jinkos, ich mache mit dir, bla, nee, gibt's hier nicht. Also das ist, ist sofort, also, die, dieser erste Teil, der für die, für die meisten Leute noch interessant ist, ich gehe wohin und dann wird mir, äh, werde ich äh, entspannt, das gibt's hier nicht. Ne? Also das müsste ich eigentlich machen, aber das ist nicht. Also das geht gleich ab der nächsten Stufe. Los, ich komme zu mir bei den Bewegungen, wir halten inne, wie fühle ich mich, also immer wieder zurück, zurück, zurück und eben auch, wie esse ich, ist das gut, wie schlafe ich, ist das gut, bin ich freundlich, aufmerksam, gelassen mit mir, es geht gleich von Anfang an los. Das ist wichtig, das ist wirklich wichtig, wichtig. Also ich habe das jetzt erst in Kapitel äh, unterteilt, den Inhalt, und werde schon ein bisschen in diese Richtung, äh, na, Bespaßung nicht, aber ich werde zumindest aufnehmen, dass manche Leute hierher kommen und das ähm, erwarten. Ne? Dann werde ich das in gesund bringende Bahnen führen und das mit, dem Medi mit der Meditation scheint genauso zu sein. Ne? Die Leute erwarten Bespaßung. Aber es ist halt rauszufinden, wie kann ich in Ruhe kommen, wie kann ich äh, freundlich sein und wie kann ich aufmerksam sein. Und dieses Aufmerksam reicht alleine nicht. Also dieses Aufmerksam ist jetzt Mindfulness. Äh, Achtsamkeit ne, ist wichtig. Aber Achtsamkeit ohne Weisheit ist Schwachsamkeit. Ne? Ist also kein Foolness, Freundsamkeit. Und wie kriege ich die hin? Also, was steht dem im Wege? Weil ich das als Naturzustand empfinde. Ne? Also, wenn man keine Hindernisse hat, dann ist man freundlich mit sich, mit der Umgebung und so weiter. Ne? Also. Das sind, also wir lernen ne, von Anfang an, aber eben ohne Wettbewerb, ohne diese Bewertung. Alles ganz merkwürdig. Anfangssequenz, zu sich kommen und dann weiß ich gar nicht, was wir machen. Weil wir sind durch mit dem Tai Chi für diese, für diese zwei Monate. Ne, ihr könnt das alles nachgucken, am Stück und ins Kleinere erklärt lasst uns einfach anfangen und dann schauen wir, wie viel Zeit noch ist, weil ich alles zusammenpacken möchte, nach Hause bringen und dann für, die, für den Realkurs hier auf der Wiese nochmal einmal ein bisschen die Füße aufgewärmt haben und es scheint wirklich so zu sein, dass viele, viele Probleme haben, hier zu diesem Termin im Winter zu kommen. Ich kann den nur anbieten, und na, die positive Erfahrung, dass wenn man dann hier doch sich durchgerungen hat, herzukommen, dass es dann doch besser ist und weil sich danach natürlich hoffentlich, also ich natürlich, aber bei den anderen hoffentlich, sich besser fühlt. Einmal, weil man sich überwunden hat vielleicht und man merkt, es ist doch nicht so schlimm und dass die Bewegung einem guttun, hier draußen insbesondere. Ich suche kein Studio, kein Raum. Erstens, weil es nicht passt, ist viel zu teuer. Und die Leute, die hierher kommen, die können sich das nicht leisten, die meisten. Also ich sehe hier kein, kein, keine Patronen, Patroninnen und Patronen, die auf einmal in Massen auf einmal mich unterstützen. Das heißt also die Leute, es gibt ein paar, die das interessant finden, die vorbeikommen. Und auch dieser Sprung von eigentlich kostenlos zu, der braucht doch was zum Leben, das ist ja komisch und so, das führt, führt bei den meisten eben nicht zur Selbsterkenntnis, was, wie gehe ich mit Geld um, sondern zu, oh, das verstehe ich nicht, da gehe ich gar nicht hin, das gibt's. Hm? Egal, also ich mache das so, dass das alle machen, mitmachen können, kostenlos, von zu Hause aus und... Im Sommer werde ich ein bisschen unterstützt von der Senatsverwaltung, also bis jetzt. Man weiß es immer nicht, ob das das wird. Im nächsten Jahr, ich mache es auf jeden Fall. Also die nächsten zwei Jahre werde ich es auf jeden Fall noch machen, ob unterstützt oder nicht. Jetzt schütteln auf der Stelle oder oh, Spaghetti Arme. Oh, nee. Und dann schauen wir weiter. Erstmal dunkles Männchen. Schütteln auf der Stelle. Also ich mache schon einen Body-Scan, Körperempfindung, ein bisschen Schulterkreisen, also komischerweise. Also im Körper intern war eigentlich jetzt nichts, wo ich drauf achten muss. Das Einzige, meine Finger ziehe ich schon mal ein in den Handschuhen und diese Handschuhe machen die Finger kalt und nicht warm. Ja, das war's schon. Also mit Schütteln auf der Stelle für mich. Ski wecken. Und dass, die, dass dieser Termin nicht ganz so absonderlich ist, könnt ihr hören im Hintergrund. Die Fußballkids, die sind immer hier. Es gibt es ganz selten, dass da niemand ist. Ja. Also die halten das aus. Die springen zwar auch rum und schreien rum, klar, machen wir nicht. Aber zumindest ist es nicht so, dass man sich hier draußen nicht für eine längere Zeit aufhalten kann gibt also eigentlich keine Ausrede. Und wenn ihr zu wenig Geld habt, um euch andere Sachen zu kaufen, werdet erfinderisch, erfinderisch. Also eine Decke zum Beispiel werdet ihr haben. Das kann natürlich, das kann natürlich peinlich sein, wenn man sich in eine Decke einrollt, aber... Das war bis vor kurzem gar nicht so unüblich, dass man so eine Decke auf der Schulter hatte. Es so extra auch noch solche Broschendinger für und so. Also das ist Also ich mache das immer wieder, Strecken zum Himmel und entspannt ausatmen zur Erde, flexibel und stabil. Und immer wieder mit der Aufmerksamkeit zu diesen Körpergefühlen. Es ist halt wirklich, also das ist der Unterschied zu Bespaßung. Spaß ist eh das falsche Wort hierfür. Also ich merke es tut mir gut, aber auf eine subtile Art und Weise und eben über eine längere Zeit, über die Jahre hinweg, merke ich, dass es wirklich grundsätzlich zu Gesundung führt. Sonst würde ich das nicht machen. Und das führt sogar wirklich zu empfinden. Das, was man die ganze Zeit sucht bei diesen Bespaßungskursen, aber es ist halt das ist oberflächlich. Man wird damit spaß und dann ist es bald wieder weg. Das hier ist ein Weg. Also Qigong ist halt eben nicht so eine Bespaßung, dieses Gesundheits-Tai-Chi ist auch keine Bespaßung, sondern es geht wirklich auf Selbstreflexion, sein Körper und seine Körpergefühle und auch seinen mentalen Muster kennenlernen und dann langsam, langsam den Weg zum Besseren kultivieren. Das ist Qigong. Yoga eigentlich auch. Kurz noch stehen, bewegen wie ein Baum. Ja, das mag keiner hören. Also wenn ich Liebe will, dann muss ich die in mir selber entwickeln. Fällt einem nicht leicht. Ja? Ich habe keine Finger in den Handschuhen. Ich habe die zusammengekrullt, krault. ob ich da eine Lernchoreografie für all diese Themen hinkriege. Also langsam, mit Fortschritt und so. Natürlich individuell. Also ich merke, dass das einigermaßen klappt, also temperaturmäßig. Auflösen. Es scheint wirklich diese Temperatur, wenn es äh, friert, Und dann scheint es wieder angenehmer zu sein. Weil heute Morgen habe ich gedacht, das liegt auch mit an den Wolken, aber es ist angenehm mir zumindest, aber wichtig ist dieses Zu-Sich-Kommen, anscheinend macht das eben es, das Zu-Sich-Kommen geht durch das Dickicht, an anderer Stelle erwähnt, sonst fragt, ja, wenn ihr quasi diesen Kampf mit euch selber langsam zur Ruhe kommen lasst, ja, nicht den Kampf gewonnen habt oder sowas. Dann scheint so zu sein, dass der Kreislauf und der ganze Körper sich einigermaßen einnivellieren kann. Homöostase.